Herzlich willkommen, ich bin Oliver und ich begrüße euch zur inzwischen siebten Episode von H5P mehr als interaktive Inhalte gestalten. Ähm, der Name ist gewisserweise Programm, weil es nicht darum geht, wie ich jetzt einen Inhaltstyp anlege von H5P, das kennt ihr vielleicht, da gibt es eine andere Reihe, sondern so ein bisschen darüber hinaus, das heißt, wenn man ähm, zum Beispiel, heute geht es ja um das, das Anpassen von ähm, der Optik von H5P und also, Sachen, die darüber hinausgehen. Ja, ähm, ja jetzt habe ich den Titel schon gesagt, es geht im ähm, oder das, was wir heute vorhaben. Heute geht es darum, wie man äh, so visuelle Geschichten in H5P ändern kann. Und das ist auf gewisse Weise ein bisschen anders, als man es sonst kennt. Denn äh, normalerweise äh, hat man vielleicht irgendwie ein Eingabefeld, da kann man dann eine Farbe einstellen äh, für irgendwelche Knöpfe. Das findet man bei H5P nicht. Können wir am Ende vielleicht nochmal drüber über, äh, überlegen, warum das so ist. Und ich zeige jetzt aber erstmal, wie das grundsätzlich funktioniert. Und dafür kommt jetzt das ewige Bildschirm freigeben. Einmal hier und jetzt muss ich mir diese schöne oder nicht so schöne Leiste wieder verschieben, die immer ein bisschen widerspenstig ist. So, aber jetzt ist sie mir nicht mehr im Weg. Und jetzt können wir gucken, was das ist. Also, was ihr hier seht, ist tatsächlich erstmal ähm, eine Seite auf h5p.org. Da kommt man drin, wenn man ähm, hier oben auf Dokumentation klickt, ähm, dann einmal ein bisschen scrollt und dann steht hier unten auch schon, warum was denn äh, da? Customize and Extend, also äh, anpassen und erweitern. Und da gibt es ganz oben dieses Visual Changes und dann CSS Overrides, ein kryptisches, komisches Wort. Also da könnt ihr auch schauen, da steht jetzt im Prinzip alles drin, ähm, was ich euch zeigen möchte. Also bevor man nämlich mit für irgendwas macht, muss man es natürlich installiert haben. Das kennt ihr aber und dann seht ihr ähm, für Drupal so ein, so ein bisschen Codeschnipsel und für WordPress so ein bisschen Codeschnipsel und für Moodle so ein bisschen Codeschnipsel das liegt daran, weil das auf jeder Plattform so minimal anders funktioniert, wie man das einrichtet. Das ist aber hier beschrieben. Ich werde es heute einfach mal an WordPress zeigen. Die Funktionsweise ist aber für Drupal und, und ähm, Moodle letztlich die gleiche. Also, was ihr hier seht, ist so dieser wichtige Teil. Also, das ist eine kleine Funktion und ich kann euch schon mal sagen, was die macht. Die heißt Author Styles und die ist dafür da, um eigene sogenannte Style Sheets ähm, zu benutzen, das heißt, wenn äh, bei H5P und bei HTML5 grundsätzlich sind halt idealerweise Inhalt und Form getrennt, das heißt, man hat eine Website und da ist zum Beispiel der Text drauf und wie der formatiert ist, ob der groß oder klein ist oder linksbündig, rechtsbündig, das ist in so eine, ein Stylesheet sheet ausgelagert. Das heißt, die dieses Style-Sheet beschreibt das Aussehen. So, H5P benutzt dasselbe Prinzip und äh, an einer Stelle irgendwann lädt natürlich H5P sein eigenes Style-Sheet und es sagt aber, es gibt so eine Stelle, äh, da sagt es quasi, der Außenwelt zum Beispiel mir oder dann dem WordPress oder dem Moodle oder dem Drupal. Du, ich lade jetzt meinen Style Sheet. Wenn du ein eigenes hast, das du mir vielleicht mitgeben möchtest, dass ich das benutze, äh, dann gib mir das einfach mal. Und das macht man mit, mit dieser kleinen Zeile hier. Die muss man jetzt im Detail nicht verstehen. Ich habe das ein bisschen äh, vereinfacht und zeigt, wie das geht. Ich zeige das ähm, grundsätzlich auf Basis von WordPress, aber das Prinzip ist dann letztlich genau das gleiche für Drupal und für, für Moodle. Da muss man halt dann mal irgendwie runter scrollen. Da ist in diesem Pfad hier so ein kleines bisschen was anders. Das muss man dann austauschen. So. Also, äh, kommen wir, schreiten wir zur Tat. Das hier ist ein sticknormales WordPress. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen in einer anderen Folge. Und, ähm, ja, ihr seht, ganz normaler H5P-Inhaltstyp, da ist nichts Besonderes dran und den wollen wir jetzt mal ein bisschen anpassen. Ähm, was wir dafür erstmal brauchen, ist ähm, das, was wir gerade gesehen haben und das kann man sich über ein Plugin installieren. Das heißt, wir gehen in das Backend von WordPress und äh, klicken auf Plugins und ähm, dann sieht man, was installiert ist. Das seht ihr ja auch hier, ist nichts Geheimes, ist H5P drin und weil ich halt alt bin, der Classic Editor von WordPress. Und jetzt möchte ich ein neues Plugin haben und wir klicken auf Installieren. Und der einzige Pferdfuß, den wir jetzt äh, haben und, ähm, äh, ja, den wir irgendwie beseitigen müssen, ist, dass wir das hier nicht in diesem Plugin-Repository finden, äh, weil es halt kein Plugin ist, das regelmäßig gepflegt wird und dann nimmt WordPress das halt auch nicht auf. So, was man machen kann, erster Schritt, man könnte und kann auch in Zukunft ähm, einfach mal gucken, was hier so steht, weil das hier auch verlinkt ist. Also wir wollen jetzt WordPress ändern und, und hier ist genau der Link zu diesem Plugin, Hafen, P-Mods, kann ich vielleicht mal aufmachen. Ähm, sieht so aus. Ähm, könnt ihr benutzen, ist aber nicht so einsteigerfreundlich und äh, deshalb, es ist ja offener Quelltext, den kann ich mir nehmen und ich kann eine Anpassung machen und ich habe die auch schon ähm, als Vorschlag eingereicht, dass ich die als Pull-Request, da steht ein das ist meiner, das heißt, ich habe das verändert, um das ein bisschen zu vereinfachen und äh, jetzt muss aber jemand von jubel von der firma von, äh, hinter dem Kernteam von H5P, äh, muss das noch annehmen, das werden die wahrscheinlich auch das, weil das, das macht diese Herde, jetzt zu sehen ist, das geht wahrscheinlich, Frode, ähm, das geht dann wahrscheinlich relativ zügig, aber ist halt noch nicht drin. Das heißt, äh, was ihr braucht, ist jetzt meine kleine Anpassung und die findet ihr hier. Den, den Link gibt es natürlich äh, auch in der Videobeschreibung, gar kein Problem. Ansonsten ähm, muss man halt mal suchen auf GitHub, so heißt die Seite, und dann geht man auf Otake und dann findet man eben dieses H5P Mods WordPress Plugin. Äh, in meiner Version. Wichtig ist dann, dass ihr, äh, es gibt ja jetzt so verschiedene Zweige, ihr müsst... Also Master wäre der, das Original. Das ist aber nicht anders als das, was ihr bei, bei Jubel findet, bei P. Ich habe einen erstellt, der heißt Ease of Use. Einfach, weil es ein bisschen einfacher ist, das zu benutzen. Und ähm, das Schöne ist, hier gibt es diesen großen grünen Code-Knopf. Und wenn man da draufklickt, kann man sich das als ZIP-Datei runterladen. Das ist genau das, was wir brauchen. Das packe ich jetzt einfach mal. Da ist es schon auf meinem Desktop. Und ähm, da liegt das jetzt. Und jetzt können wir einfach zurück zu WordPress gehen. Und ein Plugin hochladen. Das heißt, ich fange jetzt nicht hier an zu suchen nach dem Plugin, sondern ich klicke hier einfach auf Plugin hochladen, wähle jetzt die Datei vom Desktop aus, die, die ich gerade runtergeladen habe und klicke auf jetzt installieren und äh, noch auf Plugin aktivieren. So. Ähm was wir jetzt machen können, also wir, wir können jetzt schon mal sehen, dass ein bisschen was passiert ist, weil in dieser, diesem Plugin, da sind immer so ein paar Beispiele schon drin. Und äh, die habe ich auch nicht rausgekommen. Das ist ja gut, wenn man so ein paar Beispiele sieht, was man machen kann. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier einen H5P-Inhalt angucken, ich nehme einfach mal diese multiple choice aufgabe Hier seht ihr, aha, fast so wie vorhin, aber da ist jetzt so ein komischer grauer Rand drum, so ein gestrichelter. Ähm, das ist schon die erste visuelle Anpassung. Das ist das Beispiel, was ich reingebaut habe. zweites Beispiel sehe ich hier Generated Add. Irgendeine Zeit, so ein, so ein Zeitstempel ähm, ist da in dem Inhaltstyp eigentlich auch nicht drin. Auch sowas kann man, habe ich gar nicht gesagt, über die sogenannten Hooks, so heißen diese Dinger, äh, mit denen man was machen kann. Aber ist was anderes. Thema, Thema vielleicht für einen anderen Webtalk. So, ähm, es gibt jetzt im Prinzip zwei Sachen, wie man das bearbeiten könnte. Äh, das liegt ja jetzt, wenn ihr WordPress, den Unterbau kennt, dann liegt das jetzt auf eurem Server. Äh, das heißt, äh, wenn ihr es gemacht habt, jetzt mache ich doch nochmal schnell meinen äh, Editor auf. Ach, perfekt. Hatte ich vorhin auch schon offen. Also, das hier wäre jetzt, ähm, ich bin jetzt genau in diesem Verzeichnis, jetzt muss ich gucken, ähm, ähm, ähm. warum zeigt ihr mir das nicht an? Hm. ach, gehen mal einfach durch. Also, liegt äh, in, also in eurem WordPress-Verzeichnis, da gibt es einen Verzeichnis, das heißt WP-Content-Plugins und dann kommt eben dieses H5P-Mods-Wordpress-Plugin. Und da drin findet ihr dann einen Ordner, der heißt Styles und dann General.css. Und da seht ihr schon, ich sage gleich, was das ist. Ähm, da ist Quelltext dran. Den könnt ihr jetzt also so anpassen mit irgendeinem Editor, wenn euch das lieber ist. Es gibt aber auf WordPress noch eine viel einfachere Möglichkeit und äh, deshalb zeige ich das direkt da drin. Ähm, ja, wer, wer lieber einen Editor benutzen möchte, kann das so machen. Der findet dann, dann die Datei. Oder, was ihr bei WordPress eben machen könnt, ihr könnt nochmal auf Plugins gehen und darüber haben. Dann seht ihr, es gibt nicht nur Installieren und installierte Plugins, sondern auch einen Plugin-Editor. Und äh, ohne jetzt irgendwas zu installieren, können wir da jetzt nämlich tatsächlich so drin rum vorstellen. Das hier brauchen wir nicht, das ist, ähm, gehört zum dem Classic-Editor. Also man muss sich jetzt erstmal das Plugin aussuchen, das man bearbeiten möchte und das ist eben hier dieses H5P-Mods. Das macht man hier, klickt man da drauf und sagt noch einmal auswählen und dann seht ihr jetzt hier rechts schon genau das, was ihr sonst so in dem Verzeichnis sehen würdet, wo das auch drin liegt, eben dieses Styles und Scripts. Und was wir machen möchten, ähm, ist dieses general.css an. Äh, anpassen und gucken, was man damit machen kann. Äh, was ich vielleicht noch kurz zeige, weil es ganz wichtig ist, also das ist der eigentliche Quelltext von diesem Plugin. Das sind die Hooks, da sagt man nachher, was dem Ganzen machen soll. Und man kann hier viel rausschmeißen, also alles, was man nicht braucht. das äh, Semantics zum Beispiel. Ähm, brauchen wir nicht. Äh, damit kann man den Editor anpassen. Brauchen wir in der nächsten Episode, aber heute nicht. Deshalb würde ich das jetzt einfach zum Beispiel nehmen. Äh, rausschmeißen, rauskopieren, Parameter editieren. Wollen wir nicht, das ist das, was ihr eben gesehen habt mit einem Generated Add, wollen wir nicht. Ähm, man kann extra Skript noch einfügen, machen wir beim nächsten Mal, wollen wir heute auch nicht, dieses Alter-Skript schmeißen wir raus und wir lassen nur dieses Tiny drin, also dieses Alter-Styles. Ähm, danach muss man gucken, das brauchen wir ihr seht genau, was, was hier passiert, also der, der kriegt nur einen Pfad, kann ich kurz erklären, was das hier ist. Dieser Teil hier ist auf jedem System irgendwie ein bisschen anders, ähm, in dem Fall heißt das, okay, gib mir mal den den Ordner von diesem Plugin und dahinter machst du bitte styles und general.css, da findet ihr die Datei. So mehr ist das nicht, ist halt bei Drupal ein etwas anderer Befehl oder es ist ähm, äh, bei Moodle auch ein bisschen anderer Befehl. Das muss man dann austauschen, damit er den richtigen Pfad erwischt und das war's. Und den ganzen Rest können wir eigentlich wegschmeißen, brauchen wir heute nicht. Also im Prinzip brauchen wir hier nur dieses kleine Ding, Function und so weiter und so fort. Das lädt uns halt dieses Style Sheet. Muss man sich nicht drum kümmern. Also ähm, mal einfach aktualisieren, dann haben wir das gespeichert, der ganze Rest ist rausgeschnitten und wir haben jetzt nur das da drin So, und wenn wir jetzt in dieses general.css mal reingucken, das, was wir gerade im Ethos schon gesehen haben, sieht man sogenanntes CSS. Ähm, Erkläre ich gleich. Lange oder lange Variante, da, da, muss man, da muss man jetzt so ein bisschen was wissen. Also man kann leider nicht sagen, ich kann nicht reinschreiben, mach mir den Knopf grün oder ähm, mach mir halt diesen Rahmen da drum, da gibt es halt, das ist keine Programmiersprache, aber eine Auszeichnungssprache. Das ist dieses CSS. Das muss man leider ähm, können, wenn man da Anpassungen machen möchte selber. Ist aber nicht kompliziert. Und es gibt eine hervorragende Anleitung, da gehe ich jetzt mal drauf. Zu der findet ihr den Link natürlich auch in der Videobeschreibung, aber selfhtml.org kann ich euch auch sagen. Ähm, Selfhtml ist ein Klassiker, gibt es seit 25 Jahren, von, von Stefan Münzmann ins Leben gerufen. Äh, ist einfach eine Dokumentation zu HTML und CSS ist hervorragend. Darüber habe ich mal HTML gelernt, indem ich mir einfach das Ding angeguckt habe und experimentiert habe. Und wenn man auf dieses Wiki klickt, ist mittlerweile ein Wiki, dann seht ihr auch, es gibt hier HTML, CSS und JavaScript. Und ähm, dieses Ding hier kann ich empfehlen, CSS, wenn, also wenn ihr eine Übersicht haben wollt, das ist wahrscheinlich die beste Übersicht auf Deutsch, die ich kenne, wenn man CSS lernen will. Ähm, zumindest die frei verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Geheimes Besseres gibt. Äh, und da steht auch mal drin, was ist denn das und warum überhaupt? Und wie funktioniert das? da könnt ihr dann nachschlagen. Ich zeige aber jetzt grundsätzlich, wie man so, so kleine Sachen machen kann. Also, äh, gehen wir nochmal zurück. Das brauchen wir nicht, das wollen wir haben. Also, wir können mal gucken. Wir merken uns mal kurz, was hier steht. Hier steht H5P-Container und dann eben Border, was dann offensichtlich der Rand ist. Den hatten wir ja geändert gesehen. Und dann noch so ein paar extra Sachen. Ist eben einfach, das hier ist die Breite, dass hier ist, wie aussehen soll, heißt eben, gestrichelt. Und dann noch die Farbe dahinter. Also so ein Hexcode für leichtes Grau. Nur das ist das ist... Äh, können wir uns noch angucken. Also, wir gehen noch mal zu unserem Inhalt hier. So, und da seht ihr, das ist genau dieser gestrichelte äh, graue Rand da drum, den wir dann dazugefügt haben. Ist sowieso, man muss jetzt eben nicht den original anpassen. Der Vorteil ist, man kann jetzt äh, den Inhaltstyp aktualisieren. Das heißt, wenn es Updates gibt von Multiple-Choice oder anderen Sachen, geht nichts kaputt, äh, sondern die Anpassungen bleiben immer da. Ist ganz schön. Andere, das andere Schöne ist, äh, wenn ich mir jetzt mein, mein, äh, meine Plattform selber gestylt habe, wir, wir machen gleich mal beispielhaft so die Farbe von dem Knopf hier anders, die können wir in irgendwie in grün machen oder so, ähm, dann ist das bei mir grün und vielleicht möchte ich den Knopf, aber auch, dass sie bei mir alle rechts sind oder hier irgendwie rechts oben in der Ecke. Ähm, ist das natürlich für mich schön auf meiner Plattform oder wenn ich da mein Logo drin habe, äh, aber h ist ja zum Weitergeben gedacht. Das heißt, wenn ich jetzt die halt runter runterlade, und den auf einer anderen Plattform hochlade, ist mein Style Sheet dann nicht inbegriffen. Äh, einige wollen das, hat natürlich wahrscheinlich auch Gründe, dass sie das wollen, ähm, weil die es genau haben wollen, aber als Nutzer stelle ich mir das sehr komisch vor, wenn ich vielleicht von fünf verschiedenen Firmen irgendwie Inhaltstypen kaufe, die gibt es ja auch zu kaufen, und dann sehen die alle unterschiedlich aus. Das wäre ja für mich als Plattformbetreiber ganz gruselig. Also bei HafenFee ist das so, wenn ich das geändert habe, über diese Hooks und das hier runterladen und woanders hochlade, hat der sein eigenes Style Sheet oder halt das normale HafenFee Style Sheet. So. Ähm, jetzt aber, jetzt also, wir gehen nicht sehr tief rein, aber wir, wir haben uns dieses H5P-Container ja gemerkt. Das Schöne ist, ich drücke jetzt hier F12. Ich habe schon wieder vergessen, wie es auf dem Mac ist. Äh, einige Macs haben wohl keine F12-Taste. Ähm, also F12 ist eigentlich für die meisten Browser das Ding, um das hier aufzumachen. Dann passiert sowas, äh, Dann geht so ein extra Fenster auf und wir brauchen dieses, äh, das hier. Ähm. Heißt bei Safari ähm, web Inspector, glaube ich. Ist aber auch, muss man in den Einstellungen erst freischalten, dann kann man kann man das sehen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, gelernt. Ich habe nichts vergessen. Ich habe mir sagen lassen, wie es auf einem Mac funktioniert. Und das hoffe ich nicht vergessen. Sonst bei allen anderen Out Browsern, Firefox, ähm, äh, was haben wir noch? Chrome, Safari, äh, nicht Safari, äh, Chrome, Firefox, was benutzt man? Edge vielleicht noch. Auch Internet Explorer 11 ist F12. So. Ähm, das ist so eine ja so eine kleine Webentwicklerumgebung wenn man so möchte. Und was man hier machen kann, äh, man kann sich hier eben diesen Quelltext von der Seite anzeigen lassen. Und wenn wir da einfach mal, ich klicke einfach mal auf dieses kleine Symbol hier, jetzt kann ich hier drüber fahren und kann mir schon so ganz viele Sachen anzeigen lassen. Ähm, das, was der da anzeigt, ist eben dieses CSS in, in vielen Fällen. Also hier zum Beispiel, wenn ich hier drüber bin, ähm, H2, wer das weiß, das ist eben eine Überschrift. Und da ist zum Beispiel äh, als Farbe dieses... dieses äh, ja, äh, Raute 23282D, das ist der Hexadezimalcode im, im RGB für eben die Farbe. Äh, Font ist eben eine Schriftart, die da offensichtlich eine besondere hinterlegt wurde, kann man eben über das CSS erst machen. Ähm, also man kann Farben austauschen, ganz einfach. Man kann Schriftarten austauschen, man kann Formen ändern von Knöpfen, man könnte die Größe ändern, all solche Geschichten. Also alles, was so das Optische betrifft. So, und wir wollen dieses H5P-Container. Das heißt, wenn wir hier mal weiter runterfahren, mal gucken, ob ich es jetzt erwische, sonst... Ich habe schon drüber. Ihr seht, ganz vorne steht schon divh 5 p container Also bin ich gar nicht so äh, weit davon entfernt. Und ich klicke da jetzt mal drauf und gehe jetzt mal hier auf die rechte Seite. Da hat er mir schon das Richtige ausgewählt. Da seht ihr eben äh, h5p-container. Steht hier auch in diesem Quelltext drin als sogenannte Klasse. Und ähm, ja, dafür habe ich halt jetzt h5p in meinem Style Sheet so einen eigenen, ja, einen eigenen Wunsch mitgegeben, was es machen soll. Äh, nämlich den Rahmen zu ändern. Und wenn wir jetzt ganz rechts gucken, vielleicht mache ich das noch ein bisschen größer hier. So, ich glaube, das kann ich auch in der Schriftgröße machen. Geht auch. Äh, dann seht ihr, also H5P-Container. Ähm, warten wir warten wir es, warten was. Da ist er, H5P-Container. Und ihr seht hier auch, aha, hier ist dieses H5P-Container. Und offensichtlich ist es genau das, also dieses Border, ähm, äh, ja, 0,1 äh, Front, äh, relativ zur zu Schriftgröße und so weiter, und äh, gestrichelt und in der Farbe. So, was man hier jetzt auf der rechten Seite eben, wenn man das hat, schon machen kann, wenn man was gefunden hat, sagen wir mal einfach mal, wir möchten den Rahmen vielleicht doch nicht machen, wir möchten die Farbe vom Rahmen doch ein bisschen anders haben, wir wollen aber jetzt nicht immer erst in meinem Editor irgendwie was ändern und dann zurückspringen, ähm, äh, also hin und her, das ist umständlich, vielleicht wollen wir erstmal grundsätzlich gucken, vielleicht wollen wir das doch nicht in so einem Grau haben, vielleicht soll der Rot sein. Das heißt, äh, dann könnte ich hier reingehen und dieses Raute CCC, also das ist ja, das ist ein, ist ein Grau, Da muss man auch wissen, was das ist, aber ist nicht so schwierig, sagen wir einfach mal, es ist RGB und wir sagen mal, ich, ich mache es einfach mal ganz kurz. Also wir machen mal sowas wie F00, trage ich mal ein. Und ihr seht, jetzt ist das Ding rot. Weil F heißt äh, in, in dem Fall volle Pulle rot und kein Grün und kein Blau. Und dann kommt halt so ein, so ein roter Rahmen da raus. So, und so könnte ich jetzt zum Beispiel erstmal hier rumspielen. Vielleicht möchte ich es auch nicht gestrichelt haben. Dieses dash heißt gestrichelt. Vielleicht möchte ich es doch durchgezogen haben. Und dann könnte ich jetzt nochmal rumspielen. Äh, Solid heißt das dann, wenn es halt durchgezogen. Und vielleicht ist der Rahmen auch noch ein bisschen dünn. Vielleicht soll er dann doch irgendwie, ähm, ja, weiß nicht. Also hier kann man so kann man so ein bisschen spielen. Man kann ihn sehr breit machen, zum Beispiel. Man kann ihn in den Pixeln angeben. Lernt er, wenn er CSS lernt. Vielleicht möchte ich das so haben. Und dann so würde ich erstmal gucken. Also das kann ich hier schon mal machen. Das ist natürlich nicht gespeichert. Äh, wenn ich das wollte, äh, müsste ich das hier nochmal rauskopieren. Ähm, zack. Na komm. So. Alles und rauskopieren. Ähm. Und jetzt, jetzt müsste ich halt in den Editor zurückgehen. Vielleicht mache ich das einfach mal in einem zweiten Fenster auf. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen zaubern können. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, äh, wenn der Bildschirm, ups, so würde ich es nicht, so, wenn der Bildschirm eh nicht so groß ist. Wir machen mal rechts jetzt einfach, äh, hier rechts, das wird jetzt, na, so, hier rechts, das wird jetzt unser Fenster, wo wir gucken, was wir machen. Und hier links machen wir den, ähm, Machen wir auch kleiner. Da machen wir uns jetzt diesen, einfach diesen Editor rein. Das heißt, den machen wir jetzt zu. Den wollen wir jetzt nicht. Und äh, wo haben wir ihn? Plugins. Gehen wir nochmal zurück. Also Plugin Editor. Oh, hier sieht man ja gar nichts. Dann müssen wir es doch groß machen. So, ähm, ich zeige ich einfach mal. Dann, schade. Das ist der Nachteil, wenn man das in riesen Schriftgröße machen soll. Also, wir gehen nochmal zu diesem Hafen für Mods, zu den Styles und in dieses general.css. Das ist noch das alte und ich habe mir das ja gerade rauskopiert. Zack, das wollten wir so haben. Also 1.1, das war halt ein sehr breiter äh, Rahmen, In durchgezogen und in rot und dann sage ich Datei aktualisieren. So, hat er gespeichert und das heißt, äh, jetzt habe ich natürlich das andere Fenster wieder zu machen. Vielleicht holen wir den anderen äh, Tab einfach mal zurück. Wenn ich den jetzt neu lade, dann holt er sich jetzt halt genau dieses andere Style-Sheet, das haben wir jetzt geändert, dann ist der, der Rahmen halt großrot ähm, ja, und durchgezogen und vielleicht wollen wir das so haben. So, jetzt andersrum, jetzt hat, hat ja ein, diesen Container vorgegeben, der Container ist eben das, was um H5P ganz drumrum ist, vielleicht wollen wir jetzt aber doch irgendwie ähm, den Knopf da irgendwie in der Farbe anpassen und den, vielleicht die Ecken, wir sagen einfach mal den Knopf grün und die Ecken nicht rund, sondern also eckig, wie halt ein Knopf häufig ist. Vielleicht finden wir das einfach schöner oder das passt besser zu unserem Corporate Design oder was auch immer. Dann könnte man genauso vorgehen, also ich habe dieses Fenster wieder aufgemacht, ich klicke auf dieses kleine Symbol, das gibt es in ähnlicher Form auch in Firefox, ähm, heißt wahrscheinlich dann Inspector oder irgendwas in der Art. Und jetzt können wir nämlich gucken, wie diese Klassen, also hafen 5 container war die eine Klasse, die wir gerade angepasst haben, und jetzt können wir hier mal rüberfahren und wir gehen mal zu diesem Knopf und ich klicke auch mal drauf und jetzt springt er auch im Quelltext, das sieht man jetzt hier, ist halt genau dahin gesprungen. Und jetzt können wir mal gucken, die Experten werden merken, okay, da sind sogar zwei Klassen drauf, aber hier steht was von H5P Jubel UI Button. Und ähm, jetzt kommt genau das, was wir eben gemacht haben. Wir können ja damit spielen, ähm, also wir gehen hier, hier rechts und wir, wir scrollen einfach mal runter und ihr seht ja schon, aha. Also hier ist, hier ist jetzt quasi so sowas wie ein Pfad mit H5P Editor und so weiter und da steht da Jubel, H5P Jubel UI Button. Und da sind schon so viele Sachen, die kann man ja fast so verstehen. Also Font Size ist offensichtlich die Schriftgröße. Also wenn wir wollen, könnten wir hier die Schriftgröße von dem Knopf ändern. Und Background, da ist, strahlt uns schon hier was blau an. Offensichtlich ist das die Farbe. Und äh, wir können ja schon mal gucken. Wir könnten hier jetzt draufklicken und uns ein schönes Grün irgendwie aussuchen. So, sagen wir einfach mal. Äh, das ist unser, unser, unser Grün, das wir haben möchten. Also offensichtlich gibt das dann sowas wie 52D91A für den Background. Vielleicht kopiere ich mir das mal aus, sonst vergesse ich das gleich wieder. Also das Grün wollen wir haben. Und äh, da müssen wir weitergehen. Ähm, der Rand soll ja ähm, nicht rund sein. Jetzt muss ich natürlich selber gucken. Ähm, ist hier ein bisschen versteckt. Da steht jetzt nicht sowas wie Round Corner oder so, sondern äh, hier heißt das Border Radius. Das ist äh, letztlich so ein Radius, um den sich das dreht. steht 2EM. Muss man nicht wissen, was das ist, sondern wenn wir einfach Nullen eintragen, so, zack, wird ihr feststellen, okay, plötzlich ist das hier eckig. Und jetzt sehen wir schon zwei Sachen. Also das mit dem Grünen hat schon mal geklappt. Ähm, mit den Ecken, so klappt das auch. Also Border Radius müssen wir auf Null setzen. Und jetzt gibt es hier offensichtlich noch so ein bisschen mehr. Also jetzt muss man so ein bisschen, ja, da muss man dann irgendwann Ahnung von CSS haben, damit auch das da drüber nicht blau ist. Aber ähm, wenn ihr euch das helfer html ein bisschen durchgelesen habt, könnt ihr das auch. So, damit wir das aber einmal kurz gemacht haben. Also wir wollen jetzt diesen Knopf. Wir wollen jetzt, dass dieser Knopf so bleibt. Ne? Wenn ich das hier, das ist ja jetzt hier nur im Browser quasi ausprobiert, so soll das sein. Also wir merken uns drei Sachen: Diese Klasse halt h 5 p jubel ui button ähm, Offensichtlich not macht bis äh, hier so wird es der Hintergrund genutzt, der so wird auf so Background, so heißt es Hintergrund, wird auf Grün gesetzt und border-radius auf null. Die drei Sachen merken wir uns. Und äh, ja, dann können wir genau wieder in diesen Editor gehen, wo wir eben waren. Zack also den Container lassen wir einfach mal drin. Und ähm, nur damit ihr das Prinzip gesehen habt, ich würde jetzt hier halt reingehen, H5P Jubel, UI Button eingeben. Das ist eben der Klassenname, der Punkt davor. Heißt, es eine Klasse, ist nicht so wichtig, was das ist. Warum sage ich es dann überhaupt? So, ähm, das haben wir. Und was wir haben, da bietet uns auch schon so ein paar Sachen an. Also wir wollen in den Background haben. Und da sollte dieses Grün hier rein oder dieser Farbcode steht für das Grün und wir wollten als Border Radius, schlägt uns auch vor, zack, da wollen wir eine Null eintragen. So, dann haben wir das gemacht, ähm, können die Datei aktualisieren, hat er gespeichert und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem ähm, Inhalt und den einmal neu laden, stellt man fest, auch wenn ich den neu lade, ist, sind die Ecken immer noch, äh, eckig und der Knopf ist immer noch grün. Also, das ist das Prinzip. So kann man das durchgehen. Gibt es natürlich immer noch ein paar Feinheiten, wie man Sachen ändern kann. Ähm, aber man ist da wirklich sehr frei. Also, wenn die Knopf, der Knopf, der könnte jetzt noch recht sein. Man kann die Schriftgröße noch verändern, man kann die Schriftart verändern, wenn man das möchte. Äh, man kann das für ganz H5P machen, man kann das für einzelne Inhaltstypen machen. Äh, da ist man tatsächlich sehr frei. Alles, was halt CSS kann, man muss halt CSS können. So, das haben wir jetzt gesehen und ich habe jetzt ähm, noch eine Sache, die ich loswerden muss. Erstmal muss ich den Knopf finden, das hier. So, äh, jetzt kann man natürlich fragen, warum ist denn das so verdammt kompliziert? Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur die Farbe von dem Knopf ändern. Das stimmt und das verstehe ich auch. Das Problem ist aber, ähm, bei diesen CSS-Geschichten, man, man kann letztlich alles ändern. Ich kann von allem die Farbe ändern, von allem die Form ändern und äh, dann muss ich tausend neue Einstellmöglichkeiten irgendwo in H5P deponieren. Ist ein bisschen doof. Ähm, ist nicht so gemacht worden. Äh, sondern man hat halt das genommen, was es als Standard gibt, CSS, das ist jetzt sehr weit verbreitet, auch wenn ihr vielleicht Lehren seid und nicht wisst, was CSS ist, aber äh, jeder von Der von den drei Milliarden Web-Developern, die es so gibt, naja, vielleicht nicht die ganze so viele, das sind zwei Milliarden, ähm, die wissen, was CSS ist. Da muss man sich halt einen suchen oder mal ein fragen. Es ist nicht wirklich nicht so schwierig. Also, ähm, die wissen, wie das geht. Das heißt, es gibt viele Menschen, die das können. Und es ist halt ein Standard. Man hat jetzt halt nichts Neues erfunden, sondern man baut das darüber ein. Äh, das Schöne ist, man ist jetzt da wirklich super flexibel. Das ist ja der Vorteil. Also, zwar ja, es ist erstmal kompliziert war nicht komplex, aber kompliziert. Äh, dafür ist man halt super flexibel. Man kann H5P fast komplett seinen äh, optischen Vorstellungen anpassen. Also das ist, ist ja schon sehr weit weg von <lacht> dieses Rot und Grüne, äh, was ich da gemacht habe, von, von dem wie H5P sonst aussieht. Also das geht halt. Und das Nächste, ähm, ja, man kann natürlich immer noch, wenn man, also das gibt es jetzt, man könnte ja sagen, ja, okay, gibt es nicht auch irgendwie einen Zwischenweg. Ähm, könnte man machen, also vielleicht, ich will doch nur die Knopffarbe überall ändern, ähm, äh, kann man das nicht wenigstens als Einstellmöglichkeit machen? Ja, könnte man, aber dann ist halt die Frage, der eine will unbedingt die Knopffarbe ändern, der andere will die Schriftgröße irgendwo ändern, ähm, egal wie man das als Firma, kleine Firma mit wenig Ressourcen machen würde, das wäre verkehrt und äh, es wird halt priorisiert und geguckt, was ist denn jetzt wichtiger und offensichtlich hat einfach, ähm, ja, das, wie soll ich das nennen? Das Finden eines äh, einfachen Weges, wie man doch einfacher Form, Farbe, Schriftart und so weiter ändern kann, noch keinen Einzug gefunden. Ähm, ja, wenn eine schlaue Möglichkeit weiß, ähm, äh, wie das geht, h p forum da diskutieren. Idealerweise, wenn man dann ausgehandelt hat und alle gesagt haben, alle entschieden haben, ja, okay, das wäre jetzt super einfaches so Weg, organisieren, dass es eigentlich äh, entwickelt wird, macht man Crowdfunding oder irgendwas. Oder man kann selber entwickeln. Oder man findet jemanden, man kann dann einfach ganz viel tun. Man kann halt, ist halt offener Quelltext, man darf die Initiative ergreifen. Das heißt, es ist keine Entschuldigung für alles, aber man hat die Möglichkeit, wenn es einem nicht gefällt. So. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick bekommen. Dafür war es ja da. Wie kann man denn grundsätzlich das Optische von H5P anfassen und anpassen? Das geht halt über diese Hooks. Das heißt, man ähm, installiert sich so ein kleines Plugin extra, gehabt das WordPress ist, ist, oder Moodle ist, sagt... Hier bitte Benutzer dieses Style Sheet und dann muss man halt dieses Style Sheet mit Leben füllen und sagen, letztlich beschreiben, äh, wie soll denn so eine Seite aussehen. Das kann man damit machen. Ich hoffe, das hat euch geholfen, auch wenn es natürlich ein bisschen kompakt und ein bisschen schnell und ein bisschen sehr neu für euch war, wenn ihr nicht aus der Techniker kommt, aber äh, glaubt mir einfach, CSS ist wirklich kein Hexenwerk, äh, kann man sich ganz schnell reinarbeiten. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis demnächst. Ciao.